Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi und heute anlässlich der Earning Codes von CD Projekt oder CD Projekt, ich weiß nicht genau, ob man das Ganze jetzt Englisch aussprechen soll oder Deutsch, vermutlich Polnisch, denn CD Projekt ist ein polnischer Gaming-Produzent, ähm, ja, hat in seinem neuesten Release Cyberpunk 2077 herausgebracht und dieses Spiel war, ja... Mit extrem hohen Erwartungen einhergegangen, als es dann im Dezember 2020 ähm, ja, zunächst verkauft wurde. Und aufgrund dessen, dass das Spiel entwickelt wurde, primär für den PC und dann durch Paar Abwandlungen heraus dann das Ganze optimiert wurde für die PS4 oder besser gesagt weniger optimiert wurde für die PS4. Denn natürlich ist es ein Unterschied, ob du ein Spiel für einen PC machst oder für eine Playstation, was natürlich die Grafikverarbeitung angeht und da kam es dann halt zu Problemen, zu Bugs, die das ganze unspielbar gemacht haben und letztendlich dann auch dazu geführt hat, hat das ähm, Sony dann das Spiel von dem Playstation Store, also dem digitalen ähm, Store, wo man die Spiele kaufen kann, entfernt hat. Und da werden wir schon auch schon beim Thema äh, wenn man die Allokation anschaut bei den Spielen, wie viele wurden da über den Play Store verkauft oder generell verkauft in einer ja, rein ähm, digitalen Version und wie viele Spiele wurden tatsächlich noch in haptischer, physischer Datenträgermanier, wie man sie aus den guten alten Zeiten kennt, äh, noch vertrieben und hier lässt sich dann konstatieren, dass CD Projekt Jetzt sage ich schon CD-Projekt, nicht mehr CD-Projekt, das CD-Projekt nur ein Viertel der Gesamtmenge tatsächlich als physischen Datenträger an den Kunden, an den Gamer, an die Gamerinnen gebracht hat. Ja, wenn man sich anschaut, wie oft wurde das Spiel überhaupt verkauft, dann kann man hier sagen, dass bereits im Jahr 2020, also das erste Mal, dass man ein das Spiel kaufen konnte, das war am 10. Dezember. Und der letzte mögliche Tag im Jahr 2020 natürlich, dann der 30. Dezember vermutlich. Und dort wurde das Spiel insgesamt 13,7 Millionen mal verkauft. Also innerhalb von 21 Tagen, drei Wochen. Eine solche Zahl ist schon sehr beeindruckend, wenn man mal vergleicht. Zum Beispiel das erfolgreichste Spiel bis dato von CD Projekt war The Witcher 3. Wild Hunter oder so ähnlich und das wurde im Jahr 2015 released und bis heute insgesamt 30 Millionen Mal verkauft. Dass die Absatzzahlen der Spiele insgesamt famos war, vielleicht nicht ganz so famos, wie wenn ja, die Spiele eine bessere Anfangsresonanz gehabt hätten, aber insgesamt doch sehr famose Absatzzahlen. Deswegen wollen wir jetzt mal drauf schauen, wie viele von diesen umgesetzten Spielen entfallen denn auf welche Spielkonsole bzw. auf welche Hardware. Denn natürlich bei der PS4 gab es diese massiven Probleme und Dementsprechend äh, ist hier entscheidend, wie viel wurde denn an PS4-Spieler verkauft, wie viel an PC und wie viel an Xbox. Und hier lässt sich glücklicherweise sagen, dass der Großteil äh, für den PC-Markt äh, abgesetzt werden konnte, nämlich insgesamt 7,7 Millionen Stück. Das ist mehr als 50 Und die restlichen Absätze äh, ja, teilen dann mehr oder weniger äh, die PlayStation 4 und... Äh, die Xbox miteinander auf, wobei man hier sagen muss, dass die Playstation 4 doch noch durchaus ein Stück weit vor der Xbox liegt von den Absatzzahlen mit ähm, insgesamt 3,8 Millionen verkauften Spielen, was einem Prozentbetrag von 28 entspricht. Also wer das PlayStation 4 oder Xbox One-Spiel gekauft hat, bei beiden lief es ja nicht so gut, kann kostenlos zur so PlayStation 5 bzw. Xbox Series XS-Version dann wechseln. Und schauen wir jetzt mal auf die von CD Projekt vorgelegten Zahlen. Links siehst du die Angaben in Sloty, Wir schauen aber eher auf die rechten Zahlen, denn die sind in Euro angegeben. Im Jahr 2020 konnte CD Projekt ihren Umsatz nahezu vervierfachen von 121 Millionen Euro auf knapp 480 Millionen Euro. Der operative Gewinn stieg hier von 41 Millionen Euro an auf 258 Millionen. Und das ist sogar noch eine... Stärkere Steigerung, nämlich eine satte Versechsfachung. Beim Gewinn pro Aktie legt die CD-Aktie im selben Verhältnis zu. Ähm, eine Aktie von CD Projekt hat im Jahr 2020 einen Gewinnanteil von 2,67 Euro stehen. Ich hätte schon gesagt, jetzt <lacht> zu Buche stehen, aber da kommen wir jetzt zu, denn der Buchwert pro Aktie der beträgt 4,91 Euro bzw. 4,91 Euro. Ja, und damit hat sich der Buchwert pro Aktie verdoppelt im Vergleich zum Jahr 2019. Und diese Verdopplung des Buchwerts pro Aktie spiegelt sich logischerweise auch in der Bilanzsumme wieder. Diese konnte CD Projekt von 329 Millionen Euro im Jahr 2019 knapp verdoppeln auf 627 Millionen Euro. Die beträchtliche Verdopplung der Bilanzsumme erreichte CD Projekt dabei zu einem großen Teil mit der Neuaufnahme von Schulden, während die Gesamtverbindlichkeiten sich knapp verfünffachten von 32 Millionen Euro auf 142 Millionen Euro, also um einen Betrag von 110 Millionen kam es ähm, beim Vermögenszuwachs um einen Anstieg von ca. 114 Millionen Euro. Ja und Insgesamt lässt sich sagen, dass der extreme Kursniedergang von CD Projekt nicht eindeutig gerechtfertigt ist, meiner Meinung nach nach diesen Zahlen, CD Projekt hat sein operatives Ergebnis versechsfachen können und hat nach wie vor eine äußerst ja, solide Schuldenquote. Und neben den guten Zahlen, die fairerweise aber auch erwartet werden konnten, gibt auch der bekannt gegebene strategische Wechsel. Möglicherweise Zündstoff für einen Turnaround der Aktien. Ende März hat das Unternehmen nämlich einen Strategiewechsel angekündigt, mit dem Ziel, künftig mehrere Großprojekte gleichzeitig zu entwickeln und zudem stärker in verschiedene Online-Universen zu investieren. Ja, was haltet ihr von der Aktie? Jetzt einsteigen, auf den Turnaround hoffen oder lieber Finger weg oder einfach weiterhalten, wenn du sowieso schon Aktionär bist? Schreibt es gerne in die Kommentare. In dem Sinne, ich würde mich über ein Abo freuen und in dem Sinne macht's gut, bleibt gesund und ciao.